Ich tue sehr gerne Schweißen. Aber auch Arten wie Abkanten oder Blech in Karten, das mache ich auch sehr gerne. Was sollte man für die Lehre mitbringen? Sicher Mathematik und äh, Geometrie ist sehr wichtig. Aber auch die räumliche Vorstellung von Körpern ist, das braucht man auch. Was mache ich in meiner Lehre besonders und auch nicht gern? Also Besonderes gern ist eigentlich allgemein zu arbeiten. Ich kann sehr gerne arbeiten weil da habe ich etwas zu tun. Was ich nicht so gerne mache, ist Serie arbeiten, weil ich brauche recht viel Zeitaufwand. Aber dafür sieht man dann am Schluss, was man erreicht hat.